Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich äh, ja. ist damit, Herr Lips. Ja. Ich Sie zu erreichen, so wäre ich da mal Ich rufe Sie gerade vom Bitcoin-System und ich wollte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wissen Sie, was Online-Handel ist? Äh, toll. Ja, bei Amazon kann man was kaufen, aber äh, im Online-Handel. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder ein Gespräch mit einer netten Quietschestimme stimme am Apparat. Die nette Lady möchte uns mal, wie so oft, ein Trading-Produkt verkaufen. Also irgendwelche hochspekulativen Geschichten am Finanzmarkt. Mit dem Unterschied, dass die hier nicht vom Finanzmarkt anruft, sondern von irgendeinem skrupellosen Betrügerunternehmen, die uns das Geld nur aus der Tasche ziehen, aber das Geld, was ihr dort investiert, nachher. Nicht, ja, nicht investiert, sondern einfach nur den in Hals werft. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, was wir da für Menschen am Telefon haben. Wie bitte? Ich habe Ihnen abgehört äh, gehört. Na, aber so das ist doch Onlinehandel. Also online, also wir waren zu dieser Zeit eine Kampagne über Online-Handel, also Online-Handel hat zu tun mit verschiedenen Investitionen in der Börse, in äh, die Finanzinstrumente wie zum Beispiel Aktien, Indizien, Kryptowährungen, Rohstoffe oder Währungen. Haben Sie äh, bestimmt darüber gehört, oder? Dabei ist doch was anderes. Online-Handel ah. ist Amazon. Ama nee, nee nee das ist etwas anderes also online also äh, Ama Amazon äh, ist, ist eine von denen was ich Ihnen ich vorher ich gesagt habe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 die Energiequellen, also wir werden heizen, und der Preis wird, wird jetzt hochsteigen im Winter natürlich. Und also alles, was uns die nette Lady hier so erzählt, ist natürlich mal wieder an den Haaren herbeigezogen. Also sie will uns jetzt sagen, die Energiepreise steigen, weil wir jetzt Energie verbrauchen. Aha, also es ist irgendwie interessant. War da nicht irgendwas mit Spekulationen am, am Börsenmarkt, wo die Preise herkommen? Das hat nichts mit dem Verbrauch zu tun. Es hat einfach nur was mit Spekulation zu tun. Und da sollen wir jetzt investieren. Das heißt, das eigentlich sowieso schon schlechte Produkt will sie jetzt hier schmackhaft machen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Menschen, die am Handelsmarkt ihr Geld investieren. Das ist soweit erstmal richtig. Das Problem ist, was sie hier eben verschweigt, dass sie das Geld, was wir dort überweisen werden, ja, nicht an einem, an einem Handelsmarkt investieren, sondern lediglich in die Tasche des Betrügers. Mehr passiert mit dem Geld am Ende da, bei dieser Firma definitiv nicht. Wir versuchen es jetzt zu kaufen in einem niedrigen Preis und dann im Winter teuer zu verkaufen und so etwas Geld zu verdienen. Und äh, am Ende, Sie werden gar nichts verlieren, ja, weil... Das ist ja widerlich. Wie bitte? Das ist ja widerlich. Wieso denn? Weil Sie sich da auch doch an der Korruption beteiligen. Wie in der Korruption? Nein. Naja, die Preise nach oben steigen lassen, das ist ja widerlich. Nein, also das hat nichts zu tun mit Ihnen. Also Sie werden dieser Preis nicht hochsteigen, aber ja, der aber das Markt... Haben Sie bewegt doch gerade gesagt, dass ich das der, nicht der Markt soll und dann teuer verkaufen soll. Und das ist widerlich. Eigentlich, der Markt bewegt sich von selber an, weil wir befinden sich jetzt in einer... Leider bewegt ne? sich doch da gar nichts. Das bewegt sich doch nur, weil es da ganz viele widerliche Menschen gibt, die da investieren. Nein! Nein, Sie sind da falsch darüber informiert, Nein, weil wir befinden uns jetzt in einer Krise. Informiert. Wir befinden uns jetzt in einer Krise, ne? Und immer weil, wenn es Krisen gibt, der macht einer sehr... Haben die Sie eine Krise? Krise? So. kriege ich wirklich eine also, Krise bei den Lücken. Wir haben eine sehr große Inflation. Ich, ich glaube, Sie haben darüber gehört. Die Lebensmittelpreise ist sehr hoch gestiegen, ne? Wir machen diese ganze ja, an,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 Also ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, dass die Betrüger sich an absolut jede gesellschaftliche Situation sofort anpassen. Bei Corona waren die Betrüger sofort mit ihrem Skript up to date, bei irgendwelchen Ölsachen waren sie mit ihrem Skript up to date, genauso wie mit dem Ukraine-Gedöns. Jedes Mal versuchen sie irgendwie einen Aufhänger zu finden, worüber sie gleich äh, ja, an euer Geld kommen können. Tja, nur weil sie jetzt irgendwas über eine aktuelle Situation schildern. Was vielleicht nicht mal so stimmt, wie sie es einfach hinkotzen ins Telefon. Die nutzen alles aus, um irgendwie an euer Geld zu kommen. Egal, ob da irgendein Sinn dahinter steckt, Falschinformationen oder einfach nur Blödsinn erzählt wird. Es geht lediglich nur darum, dass ihr das Geld überweist. Und das versuchen die hier mit allen Mitteln und Methoden. Und äh, der ein oder andere Betrüger versucht tatsächlich sogar ein bisschen länger und legt nicht gleich auf. In der Regel wird er ziemlich schnell aufgelegt, wenn man merkt, also wenn der Betrüger merkt, dass er hier nichts mehr verkaufen wird. Aber naja, es gibt halt auch viele Betrüger, die bleiben ziemlich lange am Telefon und versuchen den Kunden noch irgendwie umzustimmen und zu überreden. Und genau das ist dann auch tatsächlich das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Sobald da jemand länger am Telefon bleibt und versucht den Kunden irgendwie noch zurückzuholen und ja irgendwo abzuholen, um, um ihm das Geld aus der Tasche zu leiern, ja, das ist halt tatsächlich dann das Schlimme an der Geschichte, weil hier der ein oder andere vielleicht ein sinnvolles Argument findet in dem, was der Betrüger sagt. Ja, und schon ist das Geld weg am Ende. Was erzähle ich hier also, Nein, was die hier machen? Was mit der Inflation zu tun haben, das stimmt ja gar nicht. Doch, das stimmt. Inflation hat mit Geldentwertung zu tun, aber nicht mit Lebensmittel.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 Nein, denn ich werde nicht... Äh, also, ja, warum denn das? Ja, warum das soll's? Ja, ich erkläre Ihnen das auch. Also, wir machen diese Kampagne, um, äh, Kunden, zu, um Kunden zu haben. Ne? Und was wir brauchen, ist, ist langfristige Kunden. Um langfristige Kunden zu haben, muss man auch Profite für die Kunden erschaffen. Ja, nur, dass sie hier keine langfristigen Kunden suchen. Tja, das ist halt tatsächlich das Problem. Nur weil einer etwas sagt und es immer wieder wiederholt, dann wird es noch lange nicht zur Wahrheit, auch wenn man die Lüge immer und immer wiederholt. Das Schlimme ist, umso öfters man eine Lüge wiederholt, umso eher glauben Menschen, dass es dann tatsächlich doch die Wahrheit ist. Vielleicht nicht in diesem kurzen Gespräch hier, aber wenn man euch immer wieder eintrichtert, dass das so und so ist, dann glaubt man das irgendwann. Auch wenn es nachher am Ende doch nicht stimmt. Das Problem ist, dass die hier wirklich versucht, viele Argumente zu finden. Und das ist tatsächlich auch mal für einen Betrüger was Neues. Normalerweise ja, werden die denn ziemlich schnell ausfallend und beleidigend, wenn man sich ja hier zu erkennen gibt, dass man das Ganze irgendwie durchschaut hat. Aber schauen wir mal, was die nette Tante sich hier noch alles einfallen lässt, denn das Gespräch ist hier tatsächlich noch lange nicht zu Ende. Und so, die Erfolgsrate an der Markt steigt bei, äh, bei uns und das ist unsere äh, Profitierung halt. Also, ja, das aber ist seine gegenseitige Interesse. Ja. Viel schöner wäre, wenn man sowas gar nicht erst macht, dann würden ja die Preise gar nicht steigen. Aber das hat ja nichts zu tun mit uns, sondern mit etwas anderes. Also, das macht der Welt nicht.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 Bei ja. dem Ebay? Ja, da habe ich bei meine Schlüpfer reingestellt. Ach so, ganz schön, dann, ja, äh, das ist äh, sehr schön. Und haben Sie davon eine gute oder schlechte Erfahrung gehabt? Da ist jetzt ausschließlich gut, weil Ebay kümmert sich um seine Kunden. Okay, sehr schön. Also, Sie haben mit Aktienkursen halt gehandelt, ne? Weil Amazon ist nee. ein Aktien. Wie ne Bei Ebay mit Schlüpfer mit den Bremsspuren geht am besten weg. Okay, denn nun haben Sie selber gehandelt oder mit einem Berater? Äh, nee, bei eBay gibt es keine Berater, das muss man da alles alleine machen. Okay, denn also Sie haben selber gehandelt, das ist ja sehr schön. Aber äh, ja. hier anbieten äh, wir für die Kunden auch einen äh, Berater, so also einen Experten, die Ihnen helfen wird, was... Äh, was äh,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 und so alles und äh, euer Kapital wird nicht äh, nicht riskiert, weil äh, sie werden so einen äh, äh, Willkommensbonus oder so einen Kapital, das ist nicht auszahlbar, sondern äh, nur uns zu testen. Also euer Kapital wird nicht riskiert. Die ersten Trades werden mit unserer äh, Bonus äh, eingesetzt und am Ende sie werden gar nicht fast äh, verlieren. Aha. Ja, so läuft das. Und naja, ich, ich glaube, sie können gute Profite erschaffen, weil äh, wir haben in äh, Oktober auch den Halloween und viele Leute werden bei eBay kaufen und bei Amazon werden viele kaufen und äh, die äh, die äh, wird, äh, sie können Profite erschaffen davon. bib. Wie bitte?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 Okay, denn Und was halten Sie jetzt? Wie finden Sie das? Ja, da bekomme ich Fracksausen. Wieso denn? Ja, doch, weil ich mag es nicht, die Leute zu betrügen. Leute zu betrügen? Wieso denn? Ja, doch, wenn man anderen Leuten was wegnimmt. Ich nehme euer Geld nicht, weil äh, hier läuft das alles unter dem Gesetz. Also, das wird eure Konto ja, sein, man, wenn man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 Nee, tut's nicht, denn die machen hier einfach, was sie wollen. Es fängt ja schon damit an, dass der Anruf selbst hier schon nicht legal ist, denn ich hab's nicht erlaubt, dass ich angerufen werden möchte. Nur weil ich meine Telefonnummer auf der Webseite von denen vielleicht hinterlassen habe oder in irgendeiner Werbung, berechtigt das noch lange nicht die äh, unzähligen Anrufe, die dann danach eben hier eintrudeln. Ja, und dann solche Leute da an der Leitung sitzen. Ich find's immer wieder interessant. Ja, die gibt sich ja jetzt hier wirklich Mühe, um sich um Kopf und Kragen zu reden. Aber mehr ist es halt auch tatsächlich nicht, als dass sie sich hier um Kopf und Kragen redet. Denn alles, was sie da so zusammenblubbert, ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Also nicht mal, wenn man den irgendwo noch suchen möchte, den Sinn. Es ist einfach schlichtweg Blödsinn, was sie hier alles erzählt. Aber Sie müssen auch wissen, wir handeln in der Markt nicht riskant. Also wir handeln mit sicheren Investitionen und...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 Kann man ja. da auch in Hüftgold investieren? Äh, ich habe ihn nicht gehört. Nochmal bitte. Hüft, Hüftgold. Hüftgold? Ja. Also, äh, der Bronzekonto ist mit 250 Euro, Goldkonto ist mit 500 und ein VIP-Konto ist 1000. Also, Sie entscheiden selber, mit welchem Summe Sie an äh, anfangen möchten. Aber erstens,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 Und äh, wenn Sie wollen, danach Sie können mit äh, großen Summe anfangen zu handeln und äh, so mehr Profite zu erschaffen. Also Sie wollten es uns ja erst mal testen lassen. Ich habe Ihnen äh, mit 250 Euro gesagt, aber am Ende, das ist eure Entscheidung, mit welcher Summe Sie anfangen möchten, ne? Also auch, wenn sie jetzt hier nicht gleich die dicke Summe haben möchte. Und mit 250 Euro zufrieden ist und, ja, von dem großen Paket abgeht. Ja, das hat hier einfach nur was wieder mit Augenwäscherei zu tun. Denn die möchte eigentlich nur, dass ihr jetzt noch gewillter seid, Geld einzuzahlen. Denn wenn sie sich hier großzügig zeigt und ähm, ja, gar nicht so gierig angeblich, dann ja, dann soll das vielleicht Seriosität vorgaukeln. Ich weiß es nicht. Aber auch 250 Euro für überhaupt nichts an Gegenleistung ist viel Geld. Denn das hat die nette Betrügerin ja hier nur ein Telefonat gekostet. Ja, und 250 Euro die Stunde ist schon nicht schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Denn, naja, eins ist klar, wenn ihr das Geld einzahlt, ist es lediglich weg, aber nicht auf euer Trading-Konto platziert. Denn das existiert ja nachher gar nicht. Das erzählt man euch hier nur. Ja, da, wenn sich dafür das Große zum Probieren mal austesten kann, dann nehme ich natürlich das Große.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 Ja, das größte Paket ist äh, mit, ein, äh, mit äh, 1.000. Ja. Okay. So, alles klar. Und wir möchten, Sie äh, diese äh, Transaktion machen? Was für eine Zahlungsmethoden haben Sie denn? Braucht man sowas? Ja, äh, also um eure Konto zu aktivieren. Verstehe ich nicht.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 Also, wir haben äh, äh, eigentlich die Möglichkeit, mit einer Kreditkarte, Visa oder Masterkarte die Einzahlung zu machen oder per Bankdaten mit Online-Banking. Wie kriegt man denn da sowas oder wie funktioniert das? Wie bitte? Wie kriegt man denn da sowas oder wie funktioniert das?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 Verstehe ich jetzt nicht, ich habe sie doch jetzt am Telefon. Ja, sie haben mich jetzt. Eine Sekunde, es ist sehr laut. Eine Sekunde. Ja, du hast die ganze Zeit schon. Ja, und dann hat die nette Mitarbeiterin aus diesem äh, ja, sehr zuvorkommenden äh, Callcenter direkt aufgelegt. Hm. Eigentlich wollte sie ja äh, sich gleich wieder melden. Äh, ist nicht passiert. Sie wollte hier wohl wohl wieder was verkaufen und hat dann gemerkt, dass das wohl nicht funktioniert. Und hat dann das Gespräch so möglichst höflich noch beenden wollen. Oftmals haben wir ja hier Beleidigungen und äh, kleine Ausraster von der Gegenseite aus dem Callcenter. Ja, die hier hat sich mal, naja, einfach dünne gemacht, sagen wir es mal so. Tja, Betrug bleibt das Ganze hier trotzdem, denn wenn ihr da euer Geld investiert, dann ist es einfach weg. Tja, da holt man nichts raus. Da kann man kein Geld verdienen. Hier wird man auch nicht reich. Es ist einfach nur traurig, dass es solche Maschen gibt. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit allen Menschen, die ihr kennt, damit niemand aus eurem Umfeld auf sowas drauf reinfällt. Grundsätzlich muss man aber auch eins noch sagen, es sind natürlich nicht nur die Ausländer, die hier die Bösen sind. Man kann das auch gar nicht so pauschalisieren, denn die Hintermänner, die kommen oftmals tatsächlich sogar direkt aus Deutschland. Und das führen einfach nur quasi billige Arbeitskräfte im Ausland eben durch, diesen Betrug. Von daher, tja... Ich will nicht sagen, dass die Mitarbeiter hier selbst Opfer sind, denn sind sie ja nicht, sie sind ja Betrüger, aber unterm Strich ja, sind die auch am Ende der Nahrungskette und haben gar nicht mal so viel davon. Die stecken sich natürlich nicht selbst das Geld in die Tasche, sondern einfach nur in die Tasche der vermeintlichen Firma und die ist manchmal größer als man denkt und oftmals sind es tatsächlich Deutsche bzw. in Deutschland Lebende, die das Ganze organisieren schon Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, falls ja. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.